Wahrscheinlich hast du schon mal davon gehört, dass extrem viele Amazon-Aufkäufer gerade im Markt unterwegs sind und eventuell könnte es aus dem Grund Sinn machen, jetzt ein Amazon-Unternehmen aufzubauen, allein mit dem Ziel, das Ganze vielleicht in ein bis drei Jahren zu verkaufen, oder? Ich meine, Razer hat ca. 450 Millionen Euro bekommen, Razio, das ist einer der größten Aufkäufer, ist jetzt mittlerweile drei Milliarden wert, X, ein anderer Aufkäufer, hat auch hunderte Millionen Euro bekommen, nur zum Zweck um ganz normale Amazon-Unternehmen aufzukaufen, wie das, was du dir vielleicht aufbauen möchtest... oder wie eins, was ich mir damals auch aufgebaut habe, was ich zum Beispiel an Razer auch verkauft habe. Und genau hier befinden wir uns gerade wirklich in so einem kleinen Goldrausch, wo extrem viel Aufmerksamkeit... von großen institutionellen Käufern in diesen Amazon-Markt reinkommt und da natürlich enorm viel Aufmerksamkeit drauf lenkt. Und die Frage ist, warum ist das Ganze so? Warum interessieren sich einmal Leute von Goldman Sachs oder letztendlich von äh, extrem großen Fonds dafür um kleine Amazon-Unternehmen aufzukaufen. Und das Ganze ist so, sie wollen einfach natürlich eine gute Rendite für das Kapital bekommen, was sie einsetzen. Und bei Amazon-Unternehmen ist es einfach so, dass die Unternehmensbewertung noch relativ niedrig gerade ist. Das heißt, in der normalen Wirtschaft da draußen ist es so, dass wenn du ein Unternehmen letztendlich verkaufst, das Ganze zu sehr hohen sogenannten Multiples verkauft wird, das heißt zu hohen Multiplikationsfaktoren, wo du sagst okay, die Firma macht jetzt 100.000 Euro Gewinn im Jahr okay, ich gebe dir den Faktor 7 oder 8 oder was auch immer auf dieses Unternehmen das heißt, ich zahle sozusagen 700, 800.000 800 Euro für dieses Unternehmen und nach 7 oder 8 Jahren, vielleicht nach 5, 6 Jahren, wenn ich noch ein bisschen Gewinnsteigerung mit drin habe, lohnt sich das Ganze für mich als ähm, Käufer. Und im Amazon-Bereich ist es so, dass diese Multiples noch relativ niedrig sind, weshalb das für große institutionelle Käufer sehr, sehr viel Sinn macht gerade, zu sagen, hey, wir kaufen einfach Leute auf und können davon auch relativ gute Renditen für uns selber als Käufer erwirtschaften, aber wir können auch wirklich den Leuten, also für dich als Verkäufer zum Beispiel, dann extrem viel Kapital auf einmal zur Verfügung stellen, was du als Amazon-Seller eigentlich so meistens nie realisierst, weil du hast viel Geld immer in Ware, du hast viel Geld im Lager liegen, du musst nachbestellen etc. und wenn du dann mal einmal auscashst mit so einem Exit, dann kann das für dich wirklich auch lebensverändernd sein. Und deswegen sprechen wir mal heute darüber, ob das nicht sinnvoll ist, sozusagen das Ganze sich aufzubauen, alleine mit dem Zielgedanken, okay, ich will das profitabel trimmen und dann nach ein bis drei Jahren verkaufen. Wäre das nicht eine ähm, intelligente Strategie? Lass uns das mal genau anschauen. Das heißt, der Grund, warum das so ist, den haben wir uns angeschaut, warum es diese institutionellen Käufer gibt, die das Ganze aufkaufen. Aber jetzt, wie würde das Ganze für dich in der Praxis im besten Fall auch aussehen? Weil letztendlich hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst selber auch im kleineren Stil natürlich Unternehmen auf und wartest darauf, dass du die dann irgendwann weiter verkaufen kannst. Was aber jetzt ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen riskanter für dich ist, weil du ja nicht äh, Millionen im Hintergrund hast, die du ausgeben kannst, wo auch mal das ein oder andere bei floppen kann. Nein, du solltest hergehen und wahrscheinlich einfach dein eigenes, kleines, solides Amazon-Unternehmen aufbauen und das dann an diese großen Käufer verkaufen. Und wir sprechen mal darüber, worauf diese Leute denn überhaupt achten, dass du das Ganze für dich zu deinem Vorteil nutzen kannst. Und hier geht es eher darum, dass du dich lieber auf wenigere Produkte fokussieren sollst, die dann an sich aber wirklich auf der einen Seite ein, guten, ein guter Platzhirsch in der Nische sozusagen sind, das heißt, du solltest schauen, dass du dementsprechend immer gute Bewertungen hast, dass du auch vom Ranking her relativ weit oben in der Bewertung bist und dass du vor allem auch wirklich ähm, den Fokus auf deine EBIT-Marge legst. Das heißt, auf deine sozusagen Nettomarge, die du erzielst. Denn letztendlich kannst du so viel Umsatz machen, wie du willst. Die ähm, interessieren sich relativ wenig für Umsatz, sondern eigentlich nur für die Marge, die unter Strich hängen bleibt. Das heißt, wenn du jetzt überlegst, okay, ich schwanke zwischen dem oder dem Produkt und ich könnte vielleicht hier die und die Marge erzielen, aber ein bisschen weniger Gewinn oder was auch immer, dann solltest du wahrscheinlich dazu tendieren, dass du eher die, das Produkt äh, wählst, wo die Marge ein bisschen höher ist, weil du auf die Marge gesehen meistens höhere Multiples, diese Faktoren, gezahlt bekommst. Das heißt, das ist ein Punkt, den du dir anschauen sollst. Natürlich, wenn das eine Produkt aber dafür 20 mal so viel Umsatz macht und unterm Strich auch vielleicht 10 mal so viel gewinnen, dann ist es ganz klar, dass du dich nicht für dieses höher Produkt entscheiden solltest, sondern für das andere. Aber wenn die sich relativ die Waage halten eigentlich. Und an sich ist es generell so, dass du gute, gute Bewertungen haben solltest, die auch ähm, ja, der Nische üblich sind. Also am besten Fall eigentlich über 4,2 Amazon-Sterne, also mindestens 4,3 Bewertungssterne, weil dann hast du 4,5 Bildliche Sterne auf Amazon, was sehr, sehr sinnvoll ist, definitiv. Und du solltest eine gute Marge haben, du solltest in Tat zwischen deiner Nische sein und einfach dafür sorgen, dass du ja in kurzer Zeit im besten Fall dich nicht auf unendlich viele Produkte fokussierst, weil es bringt dir nichts, wenn du dann die Hälfte sozusagen einfach rauskattest, die nur ein bisschen vor sich hindümpeln, sondern lieber auch wenige Produkte, die selber dann aber ein hohes Potenzial haben. Und du solltest es ungefähr anstreben, dass du mindestens mal so 50.000, 60.000 Euro Umsatz im Monat machst, was du jetzt der mit einer, mit einer ordentlichen Rechnung mit nicht allzu vielen Produkten auch schon schaffen kannst. Und dann hast du schon eine Summe, wo du sagst, okay, das Ganze baue ich mir auf über den Zeitraum. Kann dir überlassen sein, ein bis drei Jahre. Und dann sagst du, okay, ich verkaufe das Ganze jetzt an einer von diesen ähm, Institutionen, wie jetzt Razer, TellerX, Thrazy etc. Und wenn du das Ganze wirklich auch klug anstellst, dann hast du die Möglichkeit, wirklich eine schöne Rendite auf dein eingesetztes initiales Kapital hier einmal zu sehen, was theoretisch auch, ich weiß es nicht, in welcher Situation du dich befindest, dein Leben definitiv verändern kann. Und das waren einfach mal so ein paar Faktoren, die du dir vielleicht mal überlegen kannst. Wenn du jetzt gerade überlegst, ein Amazon-Business zu starten, vielleicht schon angefangen hast oder auch noch keins hast, dann kann das für dich definitiv sinnvoll sein, das Ganze alleine aus dem Gedanken zu starten, dass du sagst, hey, ich habe jetzt kein Time Horizon von fünf bis zehn Jahren, sondern ich mache das Ganze in zwei bis drei Jahren, gebe jetzt wirklich Vollgas, mache nur das sozusagen, wo ich nicht jetzt langfristig für extrem viel Branding Geld ausgebe, sondern ich schaue unterm Strich, dass meine Nettomarge wirklich so hoch wie möglich ist, um diese dann wirklich mit der schönstmöglichen Bilanz im Endeffekt an diesen Aufkäufer zu verkaufen. Und das ist wirklich eine Strategie, wo du ähm, ja in, vor allem in dieser Zeit jetzt, wo die Preise immer von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr eigentlich aktuell teurer werden noch sehr, sehr gut profitieren kannst. Es kann sein, dass es in fünf Jahren wieder anders aussieht und dann ist vielleicht diese Amazon-Aufkäuferblase geplatzt kann ich dann auch nicht interessieren, weil dann hast du ein Amazon-Business, was trotzdem hochprofitabel ist, klar. Aber ich schätze nicht ein, dass das Ganze in drei Jahren letztendlich schon so extrem wieder ähm, geplatzt ist von dieser Blase her. Oder ob es überhaupt eine Blase ist, lässt sich auch darüber streiten. Aber das Ganze einfach mal äh, hinter den Gesichtspunkten, dass du das Ganze vielleicht dann äh, ja, auf jeden Fall auch intelligent angehst und vielleicht dich jetzt dazu entscheidest zu sagen, hey, ich besorge mir jetzt ein bisschen Kapital oder ich gebe mein eigenes Kapital rein, baue ein paar Produkte auf. Scale die hoch sozusagen und dann ähm, habe ich schon von vornherein den Gedanken, okay, ich gebe kein unnötiges Geld für irgendwelche Dinge aus, die jetzt äh, Branding-Maßnahmen betreffen, sondern ich fokussiere mich nur darauf, wirklich den größtmöglichen Abbit zu erzielen. Also die Earnings before income and in taxes, also das dein Nettogewinn sozusagen und das sollte eigentlich dein Ziel sein. Genau, und das war es eigentlich auch schon mit dem kurzen Video. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen, wenn du vielleicht an dieser Situation stehst. Oder vielleicht entscheidest du dich jetzt auch dazu, zu sagen, okay, ja, klein klingt eigentlich sinnvoll. Ich wollte eh ein Amazon ein bisschen aufbauen. Warum nicht mit dem Hintergedanken, das schon direkt zu verkaufen? Und dann ja, kannst du da wirklich enorme Profite mitmachen, wenn du das Ganze auf jeden Fall auch richtig angehst. Also, das war es eigentlich auch schon damit. Ich würde sagen, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.